Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute starte ich die Basic-Serie zum Thema Make-up. Und ich wollte euch heute zeigen, wie man richtig sich Make-up, also Foundation, aussucht und wie man sie richtig aufträgt. Auf jeden Fall braucht man erstmal einen Primer, damit das Make-up auch gut hält. Da habe ich den Professional von Benefit. Und den trage ich jetzt mal auf. Den trage ich nicht nur da, wo ich die Poren habe, auf, sondern auf dem ganzen Gesicht und ein bisschen am Hals. So, das ist der Primer. Dann kommen wir zum, zur Foundation. Dann nehme ich die von die Can't Stop One Stop. Und das ist eigentlich meine Lieblingsfoundation, weil die ein super ebenmäßiges Hautbett macht und halt eben voll coverage ist. Und ich kann euch ja mal zeigen, wie man am besten seine richtige Note findet, also die Foundation im Laden irgendwo, indem man einfach mal so hält und dann mal guckt, ob der Ton passt. Und dann würde ich euch raten, auch hingehen und so einen kleinen Pumpspender holen und auf der Hand auftragen. Und dann verreiben und dann gucken, ob der Ton passt. So sieht das aus. Und dann sieht man dann direkt, ob der Ton halt eben passt oder nicht. Ich kann es auch schon immer zeigen. So. Und da seht ihr ja schon, dass der Ton für meinen Hauttyp genau der richtige ist. Und dann nehme ich einen Beauty Blender, einen nachgemachten, ist nicht der originale. Tue so ein bisschen drauf. Und dann trage ich den einfach auf. Den, die Foundation natürlich. In so tropfenden Bewegungen. Auch bis ans Ohr und unterm Auge und auf dem Auge, damit das alles schön ebenmäßig ist. Und dann tue ich das so runter auf den Hals noch. Ich kann euch auch noch empfehlen, die Beauty Blender ihres nach Abend benutzen, direkt zu waschen ich habe meine jetzt mal öfters einfach in die Ecke gepfeffert, nachdem ich geschminkt war. Und das Ergebnis war folgendes, dass die Farbe, also die Foundation sich so da reingepresst hat, dass ich die Beautyblende eigentlich wegschmeißen kann, weil ich sie einfach nicht mehr sauber kriege. Natürlich sehr ärgerlich, weil die originalen Beautyblender, die kosten richtig Geld. Da kostet einer 18, 19 Euro. Und die sind auch super gut, keine Frage. Die sind ihr Geld, naja, schon wert, aber es ist halt teuer und da sollte man sich überlegen, ob man sich dann den Originalen kauft und wirklich hingeht und den regelmäßig wäscht, also am besten wirklich nach jedem Mal, damit man halt auch lange was davon hat. Oder ob man dafür zu faul ist, wie ich es in Intervallen, in Schüben manchmal habe, dass ich einfach denke, boah jetzt Make-up und dann muss es schnell gehen, und dann habe ich keinen Bock mehr und jetzt noch der Scheiß-Beautyblender waschen und alles und der Kack. Ja, wenn man so drauf ist manchmal, dann würde ich mir nicht den Original-Beautyblender besorgen. Definitiv nicht. Weil dafür ist es einfach zu teuer, um den dann in die Ecke zu pfeffern und zu sagen, okay, ich habe ihn benutzt, aber um den jetzt direkt zu waschen, bin ich eigentlich zu faul. Also dann würde ich mir nicht besorgen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Das macht einfach keinen Sinn und dafür, wie gesagt, ist er zu teuer. So, und dann verblendet man das alles gut, auch hier mit den Haaren. Am besten dann mit der Rückseite, die nicht benutzt ist, hingehen und das verstreichen. Damit man da einfach ein schönes Finish hat. Dann nochmal über den Hals gehen. So, das war es eigentlich schon mit der Foundation. So sieht es dann aus. Ebenmäßig, klar. Und wie gesagt, die von NYX ist meine Lieblingsfoundation. Kann ich schon jedem empfehlen. Da gibt es hunderte von Nuancen von, hunderte ist übertrieben, aber es gibt echt verdammt viele, auch für ganz dunkle Haut. Also für... Ähm, Leute aus Afrika oder so oder einfach die, die relativ dunkle Haut haben. Dafür ist es auch super geeignet. Da gibt es extra Shades für. Und ja, ich kann sie auch nur empfehlen. Das ist meine Lieblingsfoundation, hat Hatte ich ja schon mal erwähnt in diesem Video. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Basic-Video zum Thema Foundation gefallen. Hinterlasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben, wenn dem so ist. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Weitere Videos folgen und bis dahin. Tschüss!